Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. Und ich habe Post bekommen und zwar zur Einladung zur Hauptversammlung von Airbus, denn ich bin seit längerer Zeit Airbus-Aktionär. Ich habe beim Corona-Crash ähm, ein paar Aktien gekauft. Dementsprechend werde ich in diesem Video möglicherweise durch meine Befangenheit nicht ganz objektiv rangehen, werde aber versuchen, möglichst kritisch Airbus zu analysieren und die Frage zu beantworten, die im Zentrum dieses Videos steht, sollte man Airbus jetzt noch kaufen, wie sieht es in der Auftragslage aus? Wie werden Airbus und natürlich auch der Konkurrent von Airbus, nämlich Boeing, als die größten Flugzeugbauer, das Duopol in dieser Branche, wie werden diese aus der Corona-Krise letztendlich wieder herauskommen? Also viel Spaß beim Video. Neben dem Bau von ja, Verkehrsflugzeugen, von zivilen Passagierflugzeugen ähm, ist Airbus und auch sein Konkurrent Boeing, Boeing noch stärker sogar, auch im Segment Militär vertreten und sie. Produzieren dort Flugkörper Um es mal allgemein zu formulieren fürs Militär, für die Verteidigung Darunter fallen dann auch natürlich Durchaus solche Dinge wie Drohnen Ja und dann gibt es noch den Bereich Helikopter, die Sparte bei Airbus, das wird sich nachher noch Rausstellen, wenn wir auf die Umsatzallokation Nach den Geschäftssegmenten schauen Dass in dieser Corona Krise Durchaus der Bereich äh, Helikopter ein ja beständiger Eine beständige Umsatzeinnahmequelle War, Vor ich auf die Auswirkungen von Corona ähm, auf Airbus eingeht. Zunächst noch ein Blick auf den Chart. Nach dem Corona-Einbruch, der bei Airbus besonders stark ausfiel im Vergleich zu den Softwarekonzernen oder anderen äh, weniger stark betroffenen Branchen. Und Der Kurs von Airbus fiel von knapp 140 Euro auf unter 50 Euro erholte sich dann extrem schnell nur um danach wieder unter 70 Euro zu fallen. Und Mittlerweile hat Airbus die wichtigste Unterstützungszone rund um die 90 Euro deutlich überschritten und befindet sich zudem deutlich über dem gleitenden 200 Tage Durchschnitt. Soweit man das mit dieser oberflächlichen Chartanalyse beurteilen kann und darf, sieht es charttechnisch bei Airbus durchaus positiv aus, was die Risiken eines Kurseinbruches angeht. Weitere starke Kursgewinne darf man gleichzeitig dann aber auch nicht unbedingt erwarten in den nächsten Wochen. Vergleicht man den Airbus-Chart mit dem Boeing-Chart, so lässt sich auch hier ganz klar natürlich die Parallele erkennen, dass der Kurs hier von, von Boeing erst Ende 2020 bzw. Anfang 2021 den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage übertroffen hat, ähm, während, wie gesagt, andere Konzerne nach, dem, nach der Gesamtmarkterholung bereits Mitte 2020 ja wieder in Richtung Allzeithochs geklettert sind. Und wenn man zurück auf den Vergleich kommt, lässt sich aber auch sagen, dass Airbus sich deutlich schneller bzw. stärker erholt hat. Betrachten wir nun die langfristigen Entwicklung von Airbus bei der Gewinn- und Verlustrechnung. Zwischen 2012 und 2015 hatte Airbus ein stark steigendes EBIT, einen stark wachsenden Jahresüberschuss und einhergehend damit auch eine Anhebung der Dividendenzahlung. Und im Jahr 2016 erwirtschaftete Airbus dann einen geringeren Gewinn als 2012, schüttete aber dennoch und möglicherweise unberechtigterweise eine Dividende aus die doppelt so hoch war wie 2012 und insgesamt die höchste bisher bis dato überhaupt ausgezahlte Dividende. In den beiden Folgejahren setzte Airbus dann ihr Wachstum aus den Jahren 2012 bis 2015 wieder fort, bis es dann im Jahr 2019 zwar zu einer Erhöhung des Umsatzes und Bruttoergebnisses kam, der Jahresüberschuss aber 1,3 Milliarden im Minus war, Milliarden Euro. Den Hintergrund äh, dieses ja, komischen Phänomens, das geschäftlich so gut läuft und dennoch ein so negativer Jahresüberschuss zu Buche steht, werde ich nachher noch erläutern. Im ja, Jahr 2020 kam es dann ja zur Corona-Pandemie mit erheblichen negativen Folgen für die Airlines und genau jene Airlines sind natürlich die Hauptkunden von Airbus, durch die oder den Aufschub von Aufträgen, welche halt vor dem Beginn der Pandemie durch die Boeing-Probleme auch ausgesprochen gut waren, kam es dann dazu, dass Airbus neben den Produktionsschwierigkeiten auch eine etwas verschlechterte Auftragslage hatte. Infolgedessen kam es zu einem Umsatzeinbruch von zuvor 70 Milliarden auf ca. 50 Milliarden, ein Umsatz, der sogar noch niedriger ist als der Umsatz im Jahr 2012. Und seitdem ist der Umsatz stetig angestiegen. Korrelierend mit dem Umsatzeinbruch kam es dann bei Airbus zu einem ähnlich hohen negativen Jahresüberschuss als 2019. Überraschenderweise aber sogar mit einem besseren Jahresüberschuss als im Jahr 2019. Und wie ist das zu erklären? Wenn man sich mal anschaut, wie das Bruttoergebnis 2019 gewesen ist, kommt man zur Erkenntnis, dass im 2019 mit 10 Milliarden Euro das höchste Bruttoergebnis der Unternehmenshistorie eingefahren wurde. Warum also einen negativen Jahresüberschuss, wenn das eigentliche Geschäft so gut lief wie nie zuvor? Euphemistisch gesagt gab es an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen Taschengeld in Millionenhöhe, um einen Hauch von Hochkonjunktur in die Auftragslage von Airbus zu bringen. Ja. Die Folgen dieser kleinen Lapalie lagen dann doch mal in Höhe von über 3,5 Milliarden Euro und während der Umsatz im Jahr 2019 sowie das Bruttoergebnis hervorragend waren, die Auftragsbügel haben mega voll gefüllt und auch das Bruttoergebnis mehr als gestimmt hat, auch ein Rekordhoch war, wie gesagt mit 10 Milliarden kam es dann infolge dieses Korruptionsskandals zu massiven Folgen und Rückstellungen und entsprechend war dann das Ergebnis am Ende nicht so gut, der Jahresüberschuss negativ, aber das Geschäft lief noch und das ist immer das Wichtigste, solche temporären äh, Lappalien wie ein Korruptionsskandal, der 3,6 Milliarden Euro kostet, kommt hoffentlich ja nicht jedes Jahr vor und deswegen schauen wir jetzt mal aufs Jahr 2020, denn dort lief es ja dann geschäftlich nicht gut, was man am Umsatzeinbruch erkennen konnte ähm, und wir wollen jetzt mal schauen. Wie sieht es denn aus mit den Aufträgen, die ähm, Airbus hat? Wie viele Maschinen wurden äh, im Jahr 2020 ausgeliefert? Und natürlich, wie verteilt sich der Umsatz des Unternehmens auch natürlich mit Einbezug der vorherigen Entwicklung? Also, wir schauen uns das seit 2016 an. Wie ähm, ist die Umsatzallokation hinsichtlich der verschiedenen Geschäftssegmente? Die, da wären natürlich zivile äh, Luftfahrt, also Passagierflugzeuge, dann natürlich die Militärsparte, die Helikoptersparte. Wie du in dieser Statistik hier sehen kannst, betragen die Bereiche Airbus, Defense und Space sowie also die Helikoptersparte weniger als 50% Prozent vom Gesamtumsatz und das auch schon in den letzten Jahren konstant. Ja, Betrachtet man also die Entwicklung seit 2015, was die Umsatzallokation angeht, dann erkennt man, dass die Bereiche Airbus, Defense und Space sowie die Helikoptersparte weniger als 50% Prozent vom Umsatz ausmachen. Nichtsdestotrotz Trotz sieht man aber auch, dass diese Geschäftsbereiche durch die Corona-Krise eigentlich nicht wirklich signifikant betroffen waren. Dafür brach dann natürlich der Umsatz im zivilen Luftfahrtgeschäft massiv ein, aufgrund von eben Stornierung und Auftragsaufschüben. Und betrachtet man die Anzahl der Flugzeugbestellungen zum Stand des 31. März 2021, kommt man sogar zu dem Ergebnis, dass sich die Auftragslage noch weiter erholt hat. Insgesamt lieferte der Konzern im Jahr 2020 nur 566 Flugzeuge aus, statt wie geplanten 880 Auslieferungen und hier ein kleiner Vergleich im Jahr 2019 hatte Airbus 863 Verkehrsflüge ausgeliefert. Ein solcher Wert ist auch im Jahr 2021 noch nicht zu erwarten. Optimistisch sollte ein allerdings die Gegebenheit stimmen, dass Airbus im Jahr 2020 mehr neue Bestellungen als Stornierung erhielt und netto kam es dann zu einer Erhöhung der Auftragslage um 268 Aufträge. Und addiert man diesen Auftragszuwachs mit den noch in der Warteschlange äh, befindenden Aufträgen, kann man dann am Ende Dezember auf ein Auftragsbuch mit sage und schreibe 7184 Aufträgen. Ja, was lässt sich jetzt zusammenfassend zur Airbus Aktie sagen? Soll man jetzt noch kaufen? Soll man jetzt noch einsteigen? Oder ist Airbus mittlerweile schon wieder zu optimistisch bewertet? Dazu, wenn man also den Durchschnitt nimmt von 19 Analysten hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Cashflows von Airbus und dann findet man das two stage free cash flow to equity modell an dann kommt man zu einem fairen wert der aktie von 117 119 euro ungefähr derzeit liegt die aktie ja bei 98 euro als ich das letzte mal geschaut habe und dementsprechend kann man natürlich argumentieren und sagen okay nach diesem modell wie gesagt sind viele variablen drin kann man sich nicht darauf verlassen aber das gibt zumindest einen kleinen ähm, doch Hinweis darauf, dass Airbus derzeit noch nicht wieder überteuert ist, sondern immer noch relativ günstig erworben werden kann. Nichtsdestotrotz, das ist meine Meinung, ähm, muss keiner teilen. Also ich bin auch per se sag nicht, dass es eine schlechte Idee ist, wenn man jetzt in Airbus investiert. Aber ich persönlich halte es besser, bessere Ideen ähm, am Aktienmarkt zu suchen als derzeit eine Airbus-Aktie. Ähm, wer natürlich im Corona-Crash eingestiegen ist zu einem Kurs von 50 Euro, der darf sich auf jeden Fall freuen. Und in dem Sinne, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Aktie haltet. Und abonniert den Kanal, wenn ihr reich werden wollt oder wenn ihr arm werden wollt. Und in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.